Hallo und herzlich Willkommen! In diesem Video werden wir gemeinsam Jinjinutsu einer Selbsthilfe anwenden. Und zwar geht es um den Dickdarmstrom. Wenn du mehr wissen möchtest, dann bleib dran! So, heute mal ein Ström-mit-mir- oder gemeinsam-strömen-Video aus dem Wald. Hatte ich einfach mal Lust drauf. Ich freue mich, dass du da bist. Und bevor wir anfangen, am 1. Oktober findet ein Online-Kurs statt. Falls du weiter weg wohnst und keine Präsenzkurse machen kannst mit mir, dann lade ich dich ein, am 1. Oktober mit mir online dabei zu sein auf YouTube. Alles weitere findest du auf meiner Homepage janet ambergerde die unten verlinkt ist. Da kannst du nochmal nachschauen, welches Thema dran ist und ähm, wie die Anmeldemodalitäten sind. Ich würde mich freuen, wenn du dabei bist. So, hallo. Ich darf dich ganz herzlich willkommen heißen zu diesem neuen Video. Es geht heute um das Thema Fülle. Äh, und zwar Fülle in der Art und Weise, wenn ich überfüllt bin, das heißt, wenn ich zu viel an allem habe, zu viel an Gedanken, zu viel an Input, zu viel an Konsum, ähm, zu viel an Ideen, Vorstellungen, Konzepten, ähm, Erfahrungen, was auch immer, dann überfüllt man sich gern und ähm, irgendwann... Bring dich diese Schichten dazu, dein wahres Selbst nicht mehr zu erkennen. Das heißt, unter vielen Schichten von Gedanken, Konzepten und Vorstellungen verschwindet dein wahres Ich. Dein Licht kann nicht mehr strahlen und du wirst ausgelaugt und äh, kommst in Stress. Ähm, in meiner letzten Gedankenpost, egal ob du sie vielleicht gelesen hast oder das Video gesehen hast, ähm, ging es genau um das Thema. Deshalb dachte ich, ist es ist ganz gut, wenn ich äh, Jinjin äh, dazu anbiete und ein Video drehe. Es gibt jetzt viele Möglichkeiten, wie du dieses Thema äh, loslassen und äh, diese Überfülle, dieses Überfülltsein äh, angehen kannst. Du könntest jetzt äh, zum Beispiel deine Resilienz unterstützen, einfach, dass dein Licht besser strahlt und du gestärkt bist und gar nicht so viel Input bekommst, wie du brauchst, sondern von Haus aus das auswählen kannst, was für dich jetzt gut ist. Du kannst auch ähm, dir so helfen, dass du vom Kopf ins Herz kommst, was natürlich auch förderlich ist, weil im Herzen da bist du du und dann äh, bist du auch gewappnet gegen das zu viel, was dich überlastet und was dich in Stress kommen lässt. Ähm, du kannst generell äh, strömen zum Beispiel oder dir helfen mit zu, helfen indem du deine Gedanken klärst und äh, eine bessere Auswahl treffen kannst. Es gibt also ganz, ganz viele verschiedene Möglichkeiten, wie du dich da jetzt unterstützen kannst. Jinjinutsu ist generell eine wunderbare Möglichkeit, in die Harmonie zu kommen. Egal, welche Intention du hast und wie du jetzt an die Sache herangehen möchtest, wird es, genau, es wird genau richtig für dich sein. Entscheidend ist, dass du es machst, dass du diese Möglichkeit anwendest auch, in der, in der Praxis und ähm, schon allein ähm, dieser Zustand des Ankommens durch Jinjinutsu bei dir in, deinem, in deiner inneren Welt, in deinem Ich, in deinem Selbst, in die Verbindung mit dir zu kommen, Zeit für dich zu haben, mit dir zu sein, das ist ja schon, dieser Rückzug an sich zu dir selbst ist ja schon äh, der erste große, wichtigste Schritt in die heilung hinein in das loslassen weil dann bleibt das außen ja außen vor und du landest bei dir kannst besser auswählen was du möchtest was für dich gut ist du kannst deine innere stimme wieder besser hören du kannst deinen inneren halt wieder finden in dir und ähm, das an sich ist ja schon wunderbar im chin äh, es ist wirklich eine kunst die durch das ganze leben begleitet ich habe jetzt für heute, für unsere gemeinsame Strömsession, den Dickdarmstrom ausgewählt. Den mache ich ganz häufig, meistens frühs schon, nach dem Aufstehen. Ich weiß auch nicht warum, aber der ist für mich einfach einer meiner Hauptströme, die ich ganz, ganz häufig anwende, die mir sehr viel helfen, loszulassen, nicht mehr so verbissen zu sein und ja, ich liebe den Strom. Der Dickdarmstrom ist einer von zwölf Organfunktionsenergien, die letztendlich den Körper manifestieren. Also so die, ähm, ja, eine Ebene, wo äh, am ehesten in der materiellen Welt angekommen ist, würde ich mal so sagen. Ähm, der Dickdarmstrom hilft dir loszulassen. Wenn du dir vorstellst, dass das Organ der dickdarm für eine funktion hat im körper dann verstehst du schon warum der auch bei diesem thema so wichtig sein kann weil der dickdarm der lässt das los und gibt das nach außen ab was du wirklich nicht brauchst oder nicht mehr brauchst was einfach ähm, dir gedient hat und dann abgegeben werden kann alles das was nicht mehr zu dir passt, zu dir gehört und äh, dir nicht mehr dienlich ist, letztendlich. Und darum geht es ja. Ähm, erst wenn du das alles loslassen kannst und nicht mehr festhältst, dann kannst du mit dem, was dann aufgenommen wurde vorher, von Dünndarm, Magen etc., äh, kannst du dann verwenden, um, um äh, etwas wirklich Neues zu kreieren. Um Körperzellen zu bauen, zum Beispiel auf der körperlichen Ebene oder eben um neue Projekte anzugehen äh, auf der Geistebene. Ähm ja, der Dickdarmstrom ist praktisch ähm, diese Instanz oder eine Instanz, wo der letzte Schluss gemacht wird vom Loslassen und dann wirklich abgegeben wird, um dann neu zu werden. Der Dickdarmstrom hat auch ähm, ganz tolle Sicherheitsenergieschlösser, die schon ähm, zeigen, was ähm, energetisch an Qualität, an Informationen drin steckt. Da haben wir zum Beispiel das Sicherheitsenergieschloss 11. Die Elf wird während der ganzen Ström-Session ähm, dauerhaft gehalten, ist also ein ganz wichtiges Schloss. Und die Elf ist so sich als energieschloss was dir hilft, in die Harmonie zu kommen, indem du Gepäck loslässt, alles was dir nicht mehr dienlich ist, dieses ganze Hätte-müsste-sollte, ähm, die ganzen Gedanken, Ideen, Konzepte, die dir irgendwann mal gedient haben, die aber du nur noch als Ballast rumschleppst, ähm, loszulassen oder auch die Last, die du für andere trägst, übernommen hast, freiwillig oder gezwungenermaßen, warum auch immer, das loszulassen. Dann hilft dir die 21, kommt zum ja, Beispiel, Energieschloss 21 ist äh, mit der Bedeutung ins Universum gekommen, Entkommen aus geistiger Gefangenschaft. Das heißt, hier ist die Energiequalität so, dass es dir hilft, alte Konzepte, Gedanken und Vorstellungen loszulassen, die du von der Welt hast, von dem hast, wie es sein sollte, wie es sein muss, oder von dir selber hast, in allererster Linie sogar erst einmal und äh, die dich quasi unfrei machen. Wenn die 21 harmonisch ist, dann erkennst du, dann, dann verstehst du oder oder dann, dann äh, weißt du, was wahr ist für dich, was nur eine Vorstellung war, die dich gefangen gehalten hat und dich beschränkt hat und was äh, wirklich die Wahrheit ist. Und dann kannst du dich in die Freiheit, in deine Freiheit, die immer aus dem Innen herauskommt, fallen lassen, in die 22. Und die 22, die ist dann quasi dieses Fallen lassen, diese Freiheit hinein, die du hast, die du für dich neu gefunden hast. Und dann kannst du eben auch entscheiden, was für dich jetzt im Moment richtig ist, welche Informationen brauchst du, was musst du dir reinstopfen oder nicht was lässt du los, und um mit dem Gepäck weiterzugehen, was du wirklich jetzt brauchst, un unbelastet von irgendwelchen Gedanken, Konzepten, Vorstellungen, Glaubenssätzen oder Ideen anderer oder der Ansprüche anderer auch, oder Ansprüche, die du vorher hattest. Also es sind viele Sicherheitsenergieschlösser in diesem äh, Dickdarmstrom enthalten, die enorm dazu beitragen, in deine harmonie zu kommen bezüglich der fülle und äh, des loslassens von dem was du nicht mehr brauchst okay dann fangen wir an ich möchte ich zeige euch die energieschlösser ähm, wo die sind wie die griffe sind und dann äh, können wir gemeinsam strömen okay der erste griff ist mit einer hand wir machen die linke seite mit der rechten hand auf die linke 11. Das heißt, du hängst einfach die Hand hier so drüber. Das Sicher Sicherheitsenergie-Schloss 11 ist neben dem ersten Brustwirbel. Der ist hier oben ähm, seitlich von der Wirbelsäule. Häng einfach die Hand hier drüber. Du kannst das Schloss nicht verfehlen. <lacht> Mit der anderen Hand gehst du auf, die, auf den Zeigefinger, auf den rechten Zeigefinger oben drauf. Hier oben drauf. Das heißt, du legst hier hin. Gehst da oben drauf. Ich ströme den Strom im Bett und liege dabei. Es ist angenehmer, wenn du liegst. Ähm, dann kannst du viel entspannter strömen. Das heißt, ich gehe dann hier durch, liege dann entspannt mit dem Kopf drauf und gehe dann hier mit der Hand, mit den Fingern auf den Zeigefinger drauf. Okay. Der zweite Griff. Wäre dann, also wir machen das dann alles gemeinsam ganz in Ruhe in der Zeit. Ich leite euch dann an und ihr liegt dann auch. Okay, das ist jetzt bloß erstmal, dass ihr wisst schon mal, äh, was erwartet mich. Dann bleibt die Hand hier liegen, so oder so. Ich lasse es jetzt mal so hängen. Und die linke Hand, die auf dem Zeigefinger war, geht jetzt auf die 13. Die 13 ist in der Mitte vom Brustbein zur Seite. Ungefähr Hälfte zwischen Brust und Schlüsselbein. Hier legt ihr die Hand drauf oder die Fingerspitzen und bleibt hier. Das wäre der zweite Griff. Der dritte Griff wandert die linke Hand auf die 14. Die 14 ist genau in der Mitte und harmonisiert den Verstand und unser Bemühen und unser Wollen und Müssen. Die 14 liegt am Rippenbogen. Ihr könnt die Hand hier flächig unter den Rippenbogen legen. Okay. Dann geht es weiter mit der 21. Die 21 ist hier unter dem Jochbein. Ihr legt die Hand unter oder die Fingerkuppen unter das Jochbein ins Gesicht auf der rechten Seite. Der nächste Griff geht die linke Hand wieder unter das Schlüsselbein. Das Schlüsselbein, in die Kuhle unterhalb vom Schlüsselbein, ganz sanft die Fingerkuppen reinlegen. Und dann der letzte Griff, dafür greife ich jetzt mal um auf die 11 hier. Also die rechte bleibt immer auf der 11. gehe ich hier mit den Fingerkuppen auf die rechte 22 unter dem Schlüsselbein. Das ist der Dickdarmstrom. Okay. Nach der Theorie folgt die Praxis, die praktische Anwendung, wo ich euch anleite mit Zeit und ich nochmal, ich erkläre auch nochmal ganz genau, wo die Hände hinkommen. Das mache ich aber als Tondatei, weil ich hier von Mücken und Ameisen oder anderen Tieren belagert werde und das gerade nicht so angenehm ist, merke ich du suchst dir einen bequemen Platz und wenn du soweit bist, dann drückst du auf Play und dann hörst du von mir und ich wünsche dir ganz viel Spaß mit dem Dickdarmstrom und ein gutes Loslassen Der Dickdarmstrom Wir strömen die linke Seite Lege die Finger deiner rechten Hand auf die linke Elf, auf der Schulter links vom ersten Brustwirbel. Die linken Fingerkuppen legst du auf den Zeigefinger der rechten Hand. Entspanne dich, atme. Komm in dein Gewahrsein, sei mit dir in Freude, im Frieden, in der Leichtigkeit. Du musst jetzt nichts tun oder wollen, außer mit dir hier zu liegen. diese Stellen an deinem Körper sanft zu halten und zu spüren, achtsam ohne zu bewerten. Es kann sein, dass du ein Strömen fühlst unter den Fingern, es kann sein, dass es pulsiert, es kann sein, dass du Entspannung fühlst. Wenn du gar nichts spürst, ist es überhaupt nicht schlimm bewerte das nicht, sei dir gewiss, dass es immer etwas in dir bewirken wird, dass deine Energie ins Fließen kommt. Eine linke hand wandert auf die linke 13 die linke 13 ist auf der linken brustkorbseite ungefähr in mitte des brustbeins während die rechte hand auf der elf bleibt Du kannst die ganze Hand auflegen oder aber die Fingerkuppen. Bleib in der achtsamen Wahrnehmung. Atme, sei mit dir, bei dir, in dir selbst verankert. Öffne dich für dich selbst und sei im Frieden mit dir. Die linke hand wandert weiter an die 14 an den unteren linken rippenbogen du kannst sie flächig auflegen ablegen ganz sanft die rechte hand bleibt immer auf der 11 liegen Versuche die Arme entspannt abzulegen und bleibe bequem. Du kannst natürlich zwischendurch deine Lage deine Position verändern, wenn du möchtest. Und dann die Hände wieder dahin legen. Atme gleichmäßig. Bleib in der Wahrnehmung. Alles darf sein. Atme. Und sei Freude. 14, liegt genau in der Mitte des Körpers und kann dir sehr gut helfen, in der Mitte zu bleiben, wieder in die Mitte zu kommen. Hier ist die Verstandesebene. Denken. Der Mensch als denkendes Wesen. Hier kannst du auch Mühen, allzu viel Anstrengung harmonisieren. Wie kannst du gut ins Gleichgewicht kommen? der Gesundheit natürlich förderlich ist. Und nachdem deine linke Hand auf der wunderbaren 14 geruht hat, wandert sie weiter an die rechte 21. Die 21 unter dem Jochbein der rechten Wange. Die rechte Hand wiederum bleibt auf der 11. sanft kannst du die Finger unter das Jochbein anlehnen. werden von Konzepten, Vorstellungen, deinen eigenen auferlegten Gedankenkonstruktionen und Zwängen. Atme, bleib in der Wahrnehmung, sei die Freude, nächsten schritt nimmst du deine linke hand unter das linke schlüsselbein diese kleine kuhle unter dem schlüsselbein auf der linken seite die rechte hand bleibt auf der elf Atmest, spürst und bist achtsam mit dir. Bewerte nicht. Nimm wahr, was du spürst. Spürst du Frieden, Raum, Gefühle, Strömen. Wärme oder Kälte. Oder vielleicht nichts. Alles ist in Ordnung. Alles darf sein. Du atmest. Bist im Frieden mit dir. und spürst die Freude. Der linken 22 wandert die linke Hand nun auf die rechte 22. Unter dem rechten Schlüsselbein. Die rechte Hand bleibt auf der 11 Dies ist dieses, der letzte Griff. Bleib im Gewahrsein und atme. Schon sind wir am Ende unseres gemeinsamen Strömens angekommen. Du kannst den Dickdarmstrom natürlich immer wiederholen, so oft du möchtest. Es wird dir sehr gut tun. Er bietet sich vor allem früh an, zwischen 6 und 8 Uhr. Da ist nach der Organuhr die Hauptzeit von Dickdarmfunktionsenergie. die andere Seite, kehrst du die Hände um und machst es genau auf der anderen Seite. Lass dich von deiner Intuition leiten, welche Seite für dich momentan stimmiger ist. Ich wünsche dir viel Freude damit, mit, deiner, mit dieser Erfahrung und wenn du die Griffe verinnerlicht hast und häufiger wiederholt hast, brauchst du das Video auch nicht mehr und kannst dann jeden einzelnen Griff so lange machen, wie du möchtest. Manchmal braucht es kürzer, eher länger. Ich wünsche dir jedenfalls viel Erfolg und danke dir.